Guten Morgen, ich begrüße Sie heute aus Frankreich. Ich bin gar nicht weit weg von der deutsch-französischen Grenze, hier in Neubreisach. Auf der anderen Rheinseite liegt Breisach und es ist sehr erstaunlich. Ich bin ganz überrascht, schon kurz nach der Grenze verstehe ich kein Wort mehr. Und ich muss mich hier mit Händen und Füßen verständigen. Mit Händen und Füßen verständigen sagt man, wenn man nicht die passenden Worte hat und wenn man seine Hände und die Füße mit zur Verständigung zur Hilfe nehmen muss. So, aber was gut funktioniert hat, war Kaffee zu bestellen. Das funktioniert auf der ganzen Welt. Ich wünsche Ihnen heute einen schönen Tag. Tschüss.